In diesem Podcast geht es um das Thema Lehrergesundheit. Fragen, die vor allem das berufliche Lehramt betreffen, werden folgend von Herrn Heuschneider beantwortet. Ja, mein Name ist Christian Heuschneider, ich bin Schulpsychologe und lehrer an beruflichen Schulen, habe Gesundheits- und Pflegewissenschaften als Erstfachunterricht in der Gesundheits- und Krankenpflege und ich bin als Schulpsychologe, als sogenannte Netzwerkschulziologe in Bayern für fünf berufliche Schulen zuständig. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter bin ich hier an der TUM School of Education im Fachbereich Life Science, das ist Fachdidaktik für den Bereich Gesundheit und Pflege. Die Lehrertätigkeit umfasst eine sehr große Bandbreite an Anforderungen. Lehrer müssen über ein weitläufiges Fachwissen verfügen und dieses auch didaktisch und pädagogisch hochwertig aufbereiten können. Darüber hinaus sind auch sozialkommunikative Kompetenzen von enormer Wichtigkeit. Und trotz allem gelten Lehrer immer als die Bösen. Studierende wurden gefragt, welche drei Eigenschaften sie mit der Lehrertätigkeit verbinden. Hierzu wurden sechs Begriffe, drei positive und drei negative, zur Auswahl gestellt. Ähm, Lehrer haben meiner Meinung nach ähm, eine vielschichtige Kompetenzerwartung, da sie die Kinder nicht nur unterrichten, sondern auch erziehen müssen. Dafür haben sie viel Zeit zu Hause, da sie ja nicht den ganzen Schultag dort verbringen müssen, sondern nur ihre Stunden. Sind müssen dafür aber auch dort Schulaufgaben korrigieren und Stunden vorbereiten. Lehrer tragen viel Verantwortung, werden dafür aber auch gut bezahlt und haben meiner Meinung nach im Vergleich zu normal arbeitenden Leuten durch die Schulferien viel Urlaub. Gerade die Meinung des letzten Studenten ist auch in der Gesellschaft weit verbreitet und geht mit fehlender Anerkennung einher. Wie sich die Spannung aus diesem negativen Bild und den tatsächlich hohen Anforderungen auf die Lehrergesundheit auswirkt, wird in der Potsdamer Lehrerstudie gezeigt. Als diagnostisches Instrument diente in der Studie das Verfahren AWEM. Das arbeitsbezogene Verhalten und Erleben wurde in den drei Teilbereichen Arbeitsengagement, Widerstandskraft und Emotionen erfasst. Nach den Ergebnissen wurden die Lehrer in vier Muster eingeteilt. G, S und die Risikomuster A und B. Das Muster G zeichnet sich durch ein hohes Arbeitsengagement und eine ausgeprägte Widerstandskraft aus. Dennoch können sich Lehrer diesen Typs gut distanzieren, sind ruhig und ausgeglichen und weisen eine hohe Lebenszufriedenheit auf. Bei Lehrern des Musters S stellt sich wenig beruflicher Ehrgeiz und eine resignative Einstellung heraus. Außerdem verfügen sie über eine hohe Distanzierungsfähigkeit. Familie und Freizeit stehen immer im Vordergrund, weshalb ein positives Lebensgefühl vorherrscht. Lehrer, die dem Risikomuster A zugeordnet werden, Sie besitzen nur eine verminderte Widerstandskraft. Sie zeigen ein überhöhtes Engagement, wobei die Anerkennung weitestgehend ausbleibt. Sie können sich nur schlecht distanzieren, weshalb sie unfähig zur Erholung und Entspannung sind. Es stellt sich nur eine geringe Lebenszufriedenheit ein und es ist abzusehen, dass die Kraft auf Dauer nicht reichen wird und es zu Burnout kommen kann. Aber was ist eigentlich Burnout? Ja, Burnout existiert nicht als klinische Diagnose, da würde man es eher als Depression bezeichnen, mit den typischen Symptomen von Erschöpfungszuständen, keine Leistungsfähigkeit mehr, eine Stimmung, eine Niedergeschlagenheit und so ein Antriebs- und Interessensverlust. Aber im Kontext von Arbeit hat sich der Begriff durchgesetzt, wenn jemand sein arbeitsbezogenes Verhalten und Erleben als ja, schwierig empfindet insofern, dass er nicht mehr leistungsfähig ist. Das Risikomuster B ist charakterisiert durch eine sehr geringe Motivation, was ein vermindertes Arbeitsengagement und eine hohe Resignationstendenz zur Folge hat. Personen, die diesem Muster zugeordnet werden, zeigen außerdem eine herabgesetzte Widerstandskraft und eine eingeschränkte Distanzierungsfähigkeit. Erfolgserlebnisse bleiben aus und es stellt sich eine generelle Lebensunzufriedenheit ein. Solche Erscheinungen zählen zum Kern des Burnout-Syndroms. Im Vergleich mit anderen Berufsgruppen zeigt sich, dass für die Lehrerschaft der höchste Anteil der Risikomuster vorliegt. Sogar gegenüber Pflegekräften weisen sie deutlich öfter die gefährlichen Erscheinungen, vor allem die des Musters B, auf. Nur geringe Unterschiede lassen sich für die jeweilige Schulform auffinden. Zum Beispiel zeigen auch Grundschullehrer eine ähnliche Musterverteilung wie Lehrer an beruflichen Schulen. Auffällig sind jedoch Geschlechtsunterschiede, und zwar immer zum Nachteil der Frauen. Als die belastendsten Faktoren werden große Klassen, verhalten schwieriger Schüler und hohe Stundenzahlen empfunden. Aber ist diese Darstellung denn hinreichend? Ja, das sind natürlich Parameter, die bekannt sind dafür, dass sie ja, belasten. Das liegt auf der Hand. Wenn ich in einer sehr großen Klasse unterrichte, habe ich höhere Arbeitsaufwand, schon allein vom Korrigieren her. Allerdings gibt es da ganz unterschiedliche Befunde und allein die Klassengröße, allein die Stundenanzahl wird es mit Sicherheit nicht sein. Es kommt ja immer darauf an, wie der Unterricht vorbereitet wird, wie die Kooperation im Lehrerteam ist, wie die Schüler aktiviert werden in so einem Unterricht oder wie viel Verantwortung die Schüler auch für das Lernergebnis tragen. Das heißt, da spielt das Systemschule, die Schulkultur, die Teamzusammenarbeit eine wesentlich höhere Rolle. Trotzdem, Studien hin oder her, liegt es einfach so plausibel auf der Hand, dass eine Reduzierung der Arbeitszeit, sprich der Unterrichtsverpflichtungszeit von Lehrkräften, mit Sicherheit für die Qualität des Unterrichts besser wird. Als besonders entlastend wurde soziale Unterstützung insbesondere durch die Schulleitung und Kollegen aufgeführt. Inwieweit ist das zutreffend und gibt es noch weitere entlastende Faktoren? Ja, also der Lehrer als Einzelkämpfer sollte hoffentlich bald der Geschichte äh, ja, angehören. Äh, trotzdem steht man natürlich letztlich alleine vor der Klasse vielfach. Äh, aber das System Schule und äh, das Teamarbeit spielt dann wirklich eine wesentliche Rolle. Und das zu verbessern, da Teams zu schaffen, Tandems, kleinere Gruppen, größere Gruppen, Arbeitsgruppen, die nicht zusätzlich belasten als zusätzliche Absprache, zusätzliche Termine empfunden werden, sondern tatsächlich als entlastende Teamarbeit solche Instrumente in der Schule einzusetzen, solche Teamarbeit zu fördern, denke ich ist eine wesentliche Aufgabe im Moment und auch in der Zukunft, um Lernsituationen gemeinsam zu planen, zu entwickeln, auszuprobieren, auszutauschen und in der Schule als lernende Kultur, das sowas immer weiterzuführen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ich denke schon, dass das auch mit Schülerqualifizierung laufen kann, Lehrerentlastung durch Schülerqualifizierung, das heißt systematisch von Beginn einer Ausbildung an beruflichen Schulen an, die Schüler befähigen methodisch und in ihrer Lernkompetenz sich soweit auch selbstständig, ja, nicht nur selbstständig zu informieren, sondern sich auch im Peer-to-Peer-Teaching in verschiedenen Projektgruppen mit den verschiedensten Elementen eines selbstregulierten Unterrichts zu befassen, zu befähigen die Schüler und äh, so die, ja, den Unterricht mehr in die Verantwortung der Schüler auch zu geben. Das ist ein Punkt. Äh, äh, letztlich geht es aber auch darum, wenn denn jemand belastet ist oder wenn man merkt, jemand äh, ist... Ja, schon an der Belastungsgrenze, wie sowas kommuniziert wird und was es für Systeme gibt, um äh, sich gegenseitig zu beraten. Äh, Im kollegialen Sinne, Das kann mal eine kollegiale Hospitation sein oder eben auch kollegiale Beratung oder Supervision in der Schule zu verankern. Aus den Ergebnissen der Studie wurde geschlussfolgert, dass Veränderungen in den Bereichen Arbeitsbedingungen vor Ort, Lehrer selbst, Lehrernachwuchs und Rahmenbedingungen nötig sind. Aber was könnte man konkret verändern? Ja, die Schlussfolgerungen der Potsdamer Lehrerstudie haben vor allem dazu geführt, dass es eine große Diskussion gab. Und das ist auch die große Leistung, dass infolge dieser Diskussion eine höhere Sensibilisierung für das Thema Lehrergesundheit da ist. Das betrifft sowohl den Lehrernachwuchs, dass eben auch an der Universität bereits über dieses Thema gesprochen wird und äh, sich intensiv damit auseinandergesetzt wird, genauso natürlich wie eine Sensibilisierung von ganzen Kollegien. Und wenn man in einem Kollegium sich darüber austauscht, was Lehrerbelastung und Lehrerentlastung bedeutet, dann zieht es automatisch nach, dass man sich äh, Gedanken über die Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen vor Ort macht. Und damit auch eine Kultur der Veränderung schafft. Das heißt, besser darüber kommuniziert und Kommunikationswege wie einen Kummerkasten oder eine Ideenwerkstatt oder ja, allein die Gespräche mit der Schulleitung, mit einem leitenden Kreis, mit einer mittleren Führungsebene führt, um Neuerungen anzugehen, um Ideen zu entwickeln, wie Lehrerentlastung funktionieren kann. Ähm, beim Lehrer selbst ist es so, dass es, das Selbstmanagement insofern vor allem eine große Rolle spielt, äh, um mit dem Thema Zeit besser umzugehen, also eine Arbeitsökonomie zu schaffen. Äh, das betrifft natürlich sowohl Schule mit unnötig großen Konferenzen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Einzelarbeit, dass man also plant in der didaktischen Jahresplanung bereits vorsieht, wo sind Arbeitsspitzen wegen Prüfungen oder sowas, wo kann ich also Entlastungen schaffen, wie kann ich die Leistungsnachweise so planen, dass das nicht zur Hetze wird, ähm, wie kann ich vielleicht auch methodisch anders vorgehen, auch bei der Leistungsmessung oder Leistungsdiagnostik. Äh, das heißt, hier gibt es konkrete Maßnahmen des Selbstmanagements auch, wie man seine Zeit, seine Arbeitszeit und Freizeit plant. Denn Unterricht ist eine nach oben offene Tätigkeit. Ich kann immer noch mehr machen. Und gerade wenn jemand ein hohes Perfektionsstreben hat, dann kann es passieren, dass man nie zufrieden ist mit dem Ergebnis. Und da bringt natürlich auch kollegiale Hospitation oder Besprechungen in der Fachgruppe sehr, sehr viel wenn man sieht, okay, der Unterricht ist jetzt entwickelt und mit diesem Stand bin ich zufrieden, so ist er gelaufen. Wenn man das reflektieren kann im Team, dann sind es konkrete Maßnahmen, wie ich mich entlasten kann und auch zufriedener aus dem Unterrichtsgeschehen gehe. Wie würden Sie, Herr Heuschneider, die Potsdamer Lehrerstudie beurteilen? Also man muss ja sagen, dass die Studie einfach eine unglaublich große Stichprobe hat und damit wirklich ja, von dem Testverfahren, was zugrunde liegt, nämlich der AVIM, das Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster, doch wirklich eine große Validität besitzt. Klar ist es jetzt schon einige Jahre alt, aber das wurde ja weiterentwickelt. Im Moment ist eine Agentur für Personaldiagnostik äh, da auch damit beauftragt, das äh, IEGL, also eine Weiterentwicklung ähm, ja, an Schulen. Ich und meine Schule heißt es, im Sinne von Denkanstößen als Programm zu implementieren äh, und die Erkenntnisse aus diesem diagnostischen Manual, ähm, zu überführen in Interventionsmöglichkeiten. Das Problem daran ist natürlich, dass es ein diagnostischer Test ist und so auch zu verstehen ist. Es ist eine Selbsteinschätzung, das heißt, wie, sehr, wie ich mich selbst erlebe und verhalte, hat vielleicht nicht unbedingt damit was zu tun, wie es tatsächlich dann ist, sondern nur, wie ich mich selbst einschätze. Und die Muster äh, werden häufig überinterpretiert. Das ist für mich äh, kritisch zu sehen, weil es äh, sehr stigmatisierend sein kann, wenn man feststellt, man hat Muster B oder Muster S oder was auch immer. Äh, das heißt, es ist eine zu starke Vereinfachung meines Erachtens. Und es muss einfach verstanden werden als Referenz. Ich habe ein individuelles Profil und daran soll ich Erkenntnisse gewinnen nach dieser Diagnostik, äh, der, das Referenzmuster alleine bringt mir nichts. Welchen guten Ratschlag können Sie angehenden Lehrern abschließend mit auf den Weg geben? Ein guter Ratschlag, naja, Ratschläge können ja auch Schläge sein. Allerdings äh, kann ich tatsächlich sagen, bitte die sozialen Ressourcen nutzen sowohl familiärer Art als auch vor allem kollegialer Art. Von vornherein, wenn Sie neu an eine Schule kommen, die Verbindungen zu den Kollegen suchen, niemals ins Einzelkämpfertum abrutschen, sich nicht abschotten in einem Team, auf die Kollegen zugehen, die erfahren sind, Fragen nach Unterrichtsmaterial, Ideen einbringen, viel, viel mit den Kollegen kommunizieren. Das hilft.